Also ich sage trotzdem schon mal Hallo in die Runde. <lacht> mein Name ist Nina Toller, willkommen zum Unterrichten mit digitalen Medien. Die erste Frage ist, haben Sie alle so ein Blatt vor sich liegen? Hier sind noch ein paar, ansonsten müssen Sie sich vielleicht eins teilen. Wie in der Schule auch bitte einmal die Hand heben, wer noch eins braucht, bitte. <lacht> Bitteschön. Äh, Sie müssen einmal das Netzwerk finden, also da, wo jetzt zum Beispiel E-Drum und Genau, das genau, ist richtig und da dann das Passwort eingeben. Also der das sollte sicher sein, ja. <lacht> Also Sie sehen, die Technik ist ähm, nicht ganz so stabil, schauen wir mal. Es flimmert ein bisschen, manchmal ist es da, manchmal nicht. Aber Sie haben alle den sogenannten schönen QR-Code bei sich, den ersten drauf oder auch den Kurzlink. Wenn die Präsentation ausfallen sollte, können Sie die trotzdem hier drauf verfolgen auf Ihrem eigenen Gerät. Also wenn Sie ein Handy dabei haben, entweder scannen... Oder eingeben. Sie sehen die Präsentation auch dann. sagen Sie, kann gerne dieses mit Ja, das äh, ist nochmal ein guter Hinweis, dass es mir genauso passiert. Damit das auch nochmal klar ist, der WLAN-Schlüssel, das ganz hinten, wenn Sie das oben vergleichen, das ist ein L, das ist keine 1, wie bei Studium Digitale. Wer das als 1 eingibt, kommt nicht rein. Gut, dann ganz kurz zu mir, Nina Toller ist mein Name, ich habe... Ähm, vor, ja, jetzt knapp zwei Jahren habe ich äh, einfach mit meinem Nach mein Nachnamen ein wenig rumgespielt und habe toller Unterricht sozusagen gegründet, äh, einfach nur als normale Website erstmal und habe mir gedacht, ähm, digitale Medien gehören so sehr schon in den Unterricht ähm, hinein, sie sind aber so wenig da, da muss ich irgendwie was dran ändern und habe als halt, ähm, angefangen darüber zu schreiben, wie man eben mit dem, was man in der Schule hat, auch mit dieser geringen Ausstattung äh, wirklich guten Unterricht machen kann, auch eben mit digitalen Medien dabei und versuche dann dort immer meine, meine Eindrücke, meine Ideen äh, zu veröffentlichen, auch mein Material immer lizenzfrei, sodass man das äh, direkt weiter äh, benutzen kann. Und dann eben ähm, bin ich auch in den sozialen Netzwerken vertreten, das heißt, wenn Sie da mich äh, finden und suchen wollen, können Sie das gerne tun. Ich würde auch vor allen Dingen ähm, Twitter empfehlen, das ist so wie eine kleine Lehrerfortbildung immer äh, zwischendurch, da bekommt man wirklich sehr viele Tipps ähm, und Tricks. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe, was wir heute machen in den zwei Stunden. Ich weiß, dass es sehr warm ist. Ich freue mich trotzdem, dass Sie alle da sind. Wenn Sie aber irgendwann zwischendurch sagen, Luft, ich kann nicht mehr, dann können wir was kürzen oder was überspringen. Wie gesagt, Sie können sich alles noch auch noch mal zu Hause in Ruhe angucken, wenn wir irgendwas nicht schaffen sollten oder überspringen. Und ich habe auch noch ein paar weiterführende Links gegeben, dass Sie da eben was sehen können. Gar kein Problem. Zwischendurch, es ist natürlich keine Vorlesung oder ein Vortrag von mir, sondern vor allen Dingen ein Workshop, wo auch Sie selber wirklich zum Arbeiten kommen sollen. Arbeiten aber im positiven Sinne, also ausprobieren sollen und nicht einfach nur die ganze Zeit von mir berieselt werden. Bevor wir jetzt fragen, äh anfangen, Frage nochmal, sind wir startklar? Jeder ein eigenes Gerät vor sich, ob jetzt Smartphone, Tablet, Computer, wenn nicht... Bitte den Computer an den Rändern nutzen, denn nur so können Sie ja wirklich mitmachen. Ähm, Empfehlungen würde ich tatsächlich sagen, wenn mehrere da sind, einen kleinen Laptop, weil gerade wenn es um die QR-Codes geht, das einfacher ist, weil der Bildschirm größer ist. Sonst es funktioniert aber mit allem. Ähm, nur die Frage, wenn äh, wir das am Ende ähm, haben wollen, weil ich was mit Google zeige. Aber muss nicht. Ich saß auch noch mal wieder in der Schule. Wir machen einen kurzen Check. Oh, jetzt bin ich mal mehr im WLAN. Das nochmal. Ja. Sonst alles da. Ja klar. Das ist das äh, für genau für die ähm, Computer ist das was an der ähm, an dem Whiteboard steht, also wer den Computer von hier hat, den Laptop, da ist nochmal die Anmeldung am PC. Für die eigenen Geräte, WLAN-Schlüssel steht auf den kleinen Schnipseln, die rumgegangen sind. Ja, ja. Ja, ich glaube, das Kabel hat wirklich einen Wackelkontakt. Ja, ja ich, äh, ich bin mir unsicher, aber wenn ich vorne wacke, geht es auch weg. Ja, ja. Ich drehe es einfach schon mal von hier um. Ich mache das jetzt raus, ja? Weil das, glaube ich, lenkt uns alle ab, wenn es andauernd flimmert. So, also wie gesagt, auf Ihrem Gerät sehen Sie es genauso. Wenn Sie... Ups, da war das Mikro. <lacht> Wenn Sie ähm, den Code scannen oder diesen kleinen ähm, Link eingeben, den Sie ähm, auf dem Zettel haben. Ja. Man muss einfach immer glauben. Dann geht's schon. Ich auch, ich hab's echt <lacht> <lacht> Und, Studium Digitale ganz klein. Oder ich stehe daneben einfach, dann ja, ist es <lacht> so... <lacht> genau. <lacht> ja, eben, deswegen. Jetzt möchte hier auch keiner mehr. Wenn, also erstmal müssen sie noch ins Internet. Der müsste aber sich direkt verbunden haben. Ich würde Firefox nehmen. Und ähm, dann diesen kleinen Link eingeben, also für MMW 2018, dann sind sie da. <lacht> nee, genau das, wie es da steht. Also mit Vorhaben. Natürlich! Nee, nicht da, sondern da oben bitte. Also tinyurl.com und dann Schrägstrich MMW 2018. Ohne, ohne Punkt. Noch ja. <lacht> Nochmal die Frage in den Raum. Sind wir jetzt alle da? Hat noch jemand ein Problem? Es ist überhaupt kein Problem, sich jetzt zu outen zu sagen, äh, ich bin immer noch nicht da oder ich weiß noch nicht oder ich habe noch ein Problem mit irgendeinem der fünf Passwörter? Okay, wird Ihnen schon geholfen? Gut. Gut, das nächste, was ich nämlich gerne fragen würde, wenn wir hier alle in unserem äh, kollegialen Chaos geradeaus sind, <lacht> ob wir uns einfach alle duzen können. Ist das in Ordnung? Da muss ich mich auch nicht umstellen, wenn ich sonst die Leute vor mir habe. Nein, alles in Ordnung. Also ist das in Ordnung für Sie, für Euch? Okay. Dann kommt schon das Erste, was ich... Ähm, Hallo. Hallo. Was ich gerne von euch wissen würde, ich sage gerne oder ich nutze immer das Bild des Schweizer Taschenmessers sozusagen, denn digitale Medien bieten so vielfältige Möglichkeiten, auf die man vielleicht nicht beim ersten Blick kommt oder bei der ersten Überlegung, sondern wirklich sich einfach versucht zu inspirieren und auch nicht sich so hemmen lässt, sondern überlegen, was kann ich jetzt damit machen? Und das ist das Erste, was ich gerne von euch wissen möchte. Was fällt dir spontan ein und auch, was hast du schon ausprobiert? Dafür gibt es den, ich darf einmal, zweiten Code. Also entweder scannen, auch gerne mit dem Handy oder unten eingeben. Das ist der sogenannte Answer Garden. Bis zu 40 Zeichen. Einfach so viele Wörter spontan eingeben, wie man möchte, auch hintereinander. Und je öfter das Wort genannt wird, desto größer wird die Wortwolke an Zettel ist da, zweiter Code. Bitte mit der Nummer, wer über den Link geht, auf jeden Fall mit der Nummer nach Stimmen-Schrägstrich. die Frage nochmal mal steht nochmal da auch. Die steht oben, wo man das eingeben soll. Da steht was für Genau. Zu digitalen Medien. Das ist unser Thema übrigens heute. Ja. <lacht> Also und jetzt, wenn man sich das vorstellt, hätte ich jetzt hier auch äh, groß das ja ähm, gesehen, aber das seht ihr auch selber alles, wenn ihr was eingibt und vor allen Dingen, wenn ihr die Seite vielleicht ein-, zweimal aktualisiert, das halte ich nochmal so hoch, ganz kleines, einfaches Tool, man sieht dann, je mehr Wörter eingegeben werden und wie gesagt, ähm, desto öfter, desto größer wird dann ähm, das Wort. Cliff Classroom sehe ich ganz oft. Mm -hmm. Kahoot werden wir auch kennenlernen. <lacht> Erklärvideos. Ne Wer von euch hat denn schon mal ein Webinar gemacht? Also mitgemacht. Auch zu digitalen Themen vor allen Dingen, oder? Ja? Hat schon mal jemand eins gegeben? Ja? gut. Auf Webinare werde ich heute ähm, nicht ganz direkt eingehen, ähm, aber wer sich beispielsweise über die QR-Codes noch weiter informieren möchte, äh, da gibt es eine Aufzeichnung von einem Webinar, wer sich, also was ich gegeben hatte, wer sich das ähm, dann nochmal anschauen Möchte. Gut. Ganz viele Dinge, die dabei stehen, wie die Erklärung, Videos, Flip Classroom, ähm, YouTube ist mit dabei, habe ich gesehen, Moodle und Google ähm, ebenso. Moodle, muss ich äh, zu sagen, bin ich irgendwie nie warm mit geworden, ähm, denn äh, ich fand das immer, also es ist ja sehr minimalistisch und wenn man sich die Seite aber selber zusammenbauen möchte, das sieht das alles sehr kompliziert aus. Deswegen für Anfänger würde ich das nie irgendwie so, also wenn man sich das selber zusammenbauen muss, empfehlen. Auf Google würde ich, wie gesagt, später gerne nochmal genauer eingehen. Wenn ihr jetzt in der Präsentation sozusagen selbstständig weitergeht, gibt es ein paar Beispiele aus meinem Unterricht, die ich, wie gesagt, fotografiert habe und gerne zeigen möchte. Minimal ein bisschen nur. Ihr seht ganz viel mit, auch mit den Handys, eben der Schüler. Ich komme von einer Schule, die zwar einigermaßen ausgestattet ist, wo es das eine oder andere Smartboard gibt, aber was natürlich auch Frontalunterricht viel bedeutet, oder wenn ein Schüler da ist, kann ja immer nur ein Schüler was am Smartboard machen, es ist nicht wirklich ähm, ja, Teamwork möglich, interaktiv vielleicht schon mit der Tafel, aber nicht mit den anderen. Ähm, wir haben kein WLAN, wir haben keine Tablets oder Laptops, die ausgeliehen werden können, wir haben allerdings zwei Computerräume. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben die, ähm, oder ich habe, die Handys der Schüler, die ich nutzen kann. Ähm, Meist mache ich das so in den unteren Klassen, wo natürlich noch nicht jeder ein eigenes Gerät hat, dass sie auch wirklich in der Gruppenarbeit was zusammen machen können, dass sie es aber nicht nur zum Recherchieren nutzen, sondern vor allen Dingen zum Produzieren. Da bin ich langsam hingekommen, versuche wirklich immer mehr auch in Schülerhand zu geben. Wenn ihr hier manche Tablets seht, seht die habe ich ausgeliehen. Es gibt ähm, das eine oder andere Schulmedienzentrum, in Nordrhein-Westfalen zumindest, die ähm, auch diese Geräte verleihen, also das ist dann so ein, Kleiner Tablet-Koffer, da sind zwischen 10 und 16 drin und die kann man dann eben für ein paar Wochen ausleihen. Das habe ich äh, damit gemacht. Was dem Ganzen aber zugrunde liegt, ist das sogenannte 21st Century Learning. Ich habe gerade schon gesagt, ich möchte nicht äh, das nur zum Recherchieren benutzen, sondern vor allen Dingen zum Produzieren. Und da gibt es die sogenannten 4Ks. Auch kurz wieder die Frage von mir an euch. Wer hat von diesen 4Ks schon gehört? Okay, sind 4Ks, also nicht wie wer bei Twitter unterwegs ist, K1 und 2 und 3 sind nicht die Kinder K1, 2 und 3, sondern die äh, 4Ks dieses ähm, 21st Century Learnings eben. Also steht für, wie ihr sehen könnt, Kreativität, kritisches Denken, äh, Kollaboration und Kommunikation. Für mich sind die einfach noch eine Erweiterung. Also das ist jetzt nicht alles, worauf ich meinen Unterricht auslege, sondern sowas wie... Ähm, so eine, so eine uralte, ich sage mal, deutsche Tugend auch wie Fleiß, muss man beim Vokabellernen auch irgendwie noch haben als Grundlage. Aber wie gesagt, daran versuche ich mich zumindest zu orientieren. Ja, und um das auch ein bisschen zu machen, versuche ich das, was eben da ist, auch zu nutzen, beispielsweise eben mit den Handys der Schüler. Das eine, das vielleicht ein bisschen, wer sogar kennt schon, kritisch betrachtet wird, diese Quisifizierung, wird sie oft genannt, des Unterrichts, sollte man natürlich nicht immer einsetzen. Aber es hat jetzt auch sogar letztens eine, also Studie wäre vielleicht übertrieben, aber eine kleine Untersuchung gegeben, dass sogar gerade dieses Lernen mit diesen Quizzes eben äh, ganz gut ist, vor allen Dingen, wenn man eine falsche Antwort gegeben hat, dass man sich das eher merken würde, weil man eben in dieser Spielsituation ist. Deswegen, ja, ich sehe es kritisch, wenn man sagt, ja, Kahoot und alle anderen Quiz-Apps, die setze ich nur noch ein, dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, dann ist es nicht mehr das, äh, was vielleicht eine Ausnahmeregelung ist. Aber gut eingesetzt kann das ähm, sehr viel Motivation fördern und die Schüler haben wirklich Spaß dabei, auch, ich sage es nochmal, bei den Vokabeln. Die lernen plötzlich, ich bin, ich bin Lehrerin für Latein, Englisch und Geschichte und wenn die plötzlich die latein vokabeln für Kahoot lernen sollen, dann sind die viel mehr dabei, als würde ich einen normalen Test schreiben. Also Kahoot ist die App, aber auch in der, im Browser eben möglich. Oh, jetzt überlege ich, wie wir das gleich hinkriegen. So sieht es eigentlich aus. Das heißt, man hat sein Gerät in der Hand, hier jetzt beispielsweise das Handy. Und darauf sieht man nur die Zeichen und die Farben. Und man muss dann eine Art Präsentationsfläche haben, entweder den Beamer oder ein zweites Gerät oder einen Computer. Und da sieht man dann sowohl die Frage als auch die verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Also so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär? Und man muss dann die richtige Antwort auswählen. Natürlich kriegt man Punkte für die richtige Antwort, aber auch für Schnelligkeit. Deswegen ist so ein kleiner Wettbewerb dann da. Und die Schüler sehen dann auch nämlich auf ihrem Gerät, wo sie gerade stehen und wer vor und wer hinter ihnen ist. Das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Vielleicht machen wir es so, dass wenn ihr einen Partner neben euch habt, dass einer sein Gerät sozusagen... Das geht gar nicht. Moment, jetzt muss ich überlegen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass einer sein Gerät hat als Projektionsfläche und der andere als, ähm, als Teilnehmer, aber es ist ja in meinem Account. Ja, aber ich glaube, das kann nicht jeder sehen. Ich, ich versuche das mal über den Computer. Ja, das ist ein bisschen, also es ist wirklich nur ein Eindruck, um zu wissen, wie es geht. Auf euren Geräten gebt bitte ein Kahoot.it. Kahoot.it. Kahoot Wer die App hat, kann auch die App nehmen, genau, und dann auf den Gamepin warten. Ansonsten Kahoot.it. So, und wenn ihr nach dem Game-Pin gefragt werdet, ist das 415401. 415401. Hervorragend, der erste hat schon geschafft. Bei den Schülern mache ich das manchmal so, entweder mit äh, Vornamen... Dann habe ich aber auch vorher einen Elternbrief geschrieben, habe gesagt, ich möchte zum Beispiel Kahoot benutzen, wir machen das nur über Vornamen. Sind Sie damit einverstanden? Dann habe ich die Unterschriften der Eltern auch immer bekommen, bisher, dass das in Ordnung ist. Sonst machen wir eine beispielsweise Initialenliste oder ganz anonymisiert sozusagen mit Buchstaben und Zahlen irgendwie zusammen und ich selber habe eine Liste, um dann zu sehen, wer wer ist. Aber wie gesagt. Nein, nein, nicht als Notentool. Können ja auch Deswegen. Nur äh, können sie dann nur, dass ich Der zum Beispiel Thema sehen. Ausüben, ja? Genau. Wenn. Ja, auch gerecht, dann, ja, ja, genau. Ähm, wenn wir das quasi als Art Vokabelüberprüfung machen, dann kann ich natürlich am Ende sehen, wer was geantwortet hat. Und äh, dann frage ich die immer vor, ob wir das als sowas machen wollen oder einfach nur als Spielalternative. Und wenn die das halt gezählt haben wollen, dann muss ich ihnen natürlich irgendwie wissen, wer was ist. Oho. Ich glaube auch. Also ich habe fünf Fragen vorbereitet, der, die sind aus einem Quiz entnommen zu Australien. Es ist auf Englisch, aber aus der achten Klasse, also. Ich versuche mal... Ein wenig mit dem Gerät rumzugehen, weil ich glaube, ich habe auf 10 Sekunden gestellt, was man auch einstellen kann. Ähm, deswegen glaube ich, schaffen wir es nicht, wenn ich nur vorlese und die Farben nenne. Und ich glaube, wenn wir warten, bis der Kleine bereit ist, gucken wir. Also man kann immer pausieren zwischen den Fragen, sonst würde ich anfangen. Wir haben jetzt 21. Hat noch jemand ein Problem, quasi reinzukommen? Jetzt sind schon drei. Bewegt es sich noch und ist gleich drin oder gibt es ein anderes Problem? Nach, nach Nickname, aussuchen, irgendwie einen einnehmen. Nickname ist der Spitzname, der gewählt werden soll. Da, da hinten noch eine Frage? Ist grün und er sagt, ich bin ja, dann muss ich quasi starten. Also wenn das jetzt geht, ne? Dann wäre das perfektes Timing. Okay. Ah, und das sind die Boxen, ne? dann kann ich die eben auch noch anschließen. Dann hören wir nämlich dieses äh, schön schreckliche Kahoot-Geräusch machen. Okay. So ein ne? bisschen zurück. <lacht> Ja, machen wir. Soll ich mit ähm, anheben? Achtung, wir kommen ein bisschen näher. So. so, war fast ein bisschen viel, ne? Genau, ja, so ist gut. So. Wahnsinn, sind wir doch noch da. Ist jetzt jeder drin, der möchte? Oben steht die Frage. Okay, Ton gucken wir gleich. Also oben steht immer die Frage. The first people from Europe and in Australia were... <lacht> Both. <laughs> Okay. Warum okay. steht da jetzt richtig bei Strecklänge und bei mir, als ich es eingegeben habe, steht falsch? Sie weiß Farbe Das war aber noch blau. Jetzt mal ohne Witz, da oben, ich bin auf blau gegangen. Eigentlich, da ist die Frau noch, da war blau. Gucken wir nochmal. Normalerweise passiert das nicht. Egal. Ist ja jetzt gerade Okay. The Erde in Australia is often read because Soll ich noch mal vorlesen? Mhm. Mm Ist so ein bisschen klein. Ja. Boxen gehen auch nicht. Okay. Mhm. Mm Which Animal is not from Australia? Kiwi. Neuseeland. Oh, Goblin is the highest climber, sehen wir. Ja, also wer auch immer Goblin ist, hat äh, sich gut geschlagen gerade. <lacht> Native Australians are also called. Aborigines, Inuit, or Indians. <laughs> oh. Bravo, alle richtig. Und die letzte Frage, the capital of Australia is? Sydney, Canberra, or Melbourne. Jetzt alle so, <lacht> Canberra, yes. Sydney und Melbourne sind große Städte, aber Canberra ist die Hauptstadt. Und jetzt kann man noch sehen, einmal das Podium, das kann man vorher einstellen. Und was man aber auch sehen kann, dass man ähm, sich nochmal Feedback abholt. Das ist immer hier auf Englisch, das kann man noch nicht auf Deutsch einstellen. Das heißt, man muss den Schülern kurz sagen, wie kann man... Ähm, wie kann man äh, das bewerten? Habe ich was gelernt? Wie fühle ich mich und würde ich es empfehlen? Bei manchen Handys merkt Kahoot das, dass man deutsch eingestellt ist und macht das auf Deutsch. Ist das bei jemandem passiert, dass er schon deutsche äh, Voreinstellungen hat? Okay. okay. Ja, zeige ich jetzt gleich. Wenn ich jetzt nämlich, wenn ich wieder um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte, wenn ich jetzt nämlich auf meine Safe Results hier gehe und dann ähm, den direkten Download nehme, dann bekomme ich das als Excel-Datei und kann dann sehen, ähm, dass insgesamt beispielsweise hier 80% das richtig hatten, wer welche äh, Antworten richtig hatte von wie vielen und ich kann aber auch eine direkte Übersicht haben, wo jetzt beispielsweise Rot und Grün ist. ist bei Vokabeln manchmal halt ganz nett zu sehen, welche Vokabeln vor allen Dingen Rot ist, dass man sagt, oh ja, die, fünf äh, weiß nicht, die fünf oder so, machen wir auf jeden Fall nochmal. Selbst wenn man sagt, äh, man benotet oder wertet diesen äh, Test über Kahoot nicht, kann man aber trotzdem gut sehen, wie die Inhalte sitzen und eben nicht. Ja? Und da kann man dann ja auch äh, irgendwelche Fake-Namen eingeben, so wie wir gesagt haben. Bitte. Ist denn grenzt, oder? Nein, man kann Fragen machen, wie viele, man kann auch die Antwortmöglichkeiten, äh, man kann, also zwei sollte man natürlich haben, bis zu vier nehmen, man kann die Zeit äh, bis zu einer Minute, glaube ich, sogar haben und man, es gibt auch mehrere Spielvarianten. Bitte. Ja. Das ist also über Kahoot. Das, haben die, das ist gar nicht ein italienischer Server, was man ja vielleicht denken würde, weil das IT ist, sondern die Kahoot-Leute wollten das so das Spiel so nennen: Kahooted. Also Spiel ist Kahooted. Ja. Und deswegen, das ist immer die Spielseite. Normal macht man das über kahoot.com. Aber aber wie bin ich von der Spielseite zum gleichen Spiel gekommen? Das würde ich jetzt gerne zeigen. Und wenn ihr möchtet, das war nämlich die nächste Planung, dass äh, ihr quasi das selber einen Kahoot erstellen könnt. Äh, dazu gehe ich noch einmal kurz auf die Präsentation. Ihr müsst auf kahoot.com gehen. Wenn ihr ein Konto habt und schon mal Kahoot gemacht habt, nutzt ihr das natürlich einfach. Die Idee war jetzt von mir, dass ihr ein Quiz, sagen wir mal, mit drei Fragen und mindestens drei Antwortmöglichkeiten äh, macht. Also es kann was völlig Abgefahrenes sein, das, was, äh, wenn ihr Lehrer seid, gerade im Unterricht gemacht habt oder was euch gerade beschäftigt. Von mir aus, äh, ob die Lamellen weiß oder beige sind in diesem Raum, einfach nur, um es auszuprobieren. Und die Pro-Variante, äh, dann ein Foto, Getty Images, was ja eigentlich Bezahlfotos sind, hat aber eine Kooperation mit Kahoot, sodass man die auch lizenzfrei nutzen kann. Das heißt, wenn man da auf Getty Images auf den Button äh, klickt, kriegt man ein Foto, wenn man das machen möchte. Das sieht so aus. Ihr geht auf Kahoot.com, den Pfeil kann man schlecht oben sehen, auf dieses Sign-up. Das nächste, sollte ihr euch dann natürlich äh, aussuchen, ist, dass ihr als äh, Lehrer diesen Account haben wollt. Und dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr nehmt. Ob ihr mit bestehenden Konten euch anmelden möchtet oder eben äh, mit einem E-Mail-Konto. Als Tipp, ich habe das so gemacht, ich habe mir eine E-Mail-Adresse bei einem Anbieter gemacht, dass, die ich einfach für alle möglichen Internetregistrierungen nutze, für nichts Sonstiges, also für keinen E-Mail-Verkehr, für keinen Dokumentenaustausch, sondern einfach nur, wo ich mich bei solchen Educational-Plattformen anmelden kann, für nichts anderes. Wie gesagt, Frage, wollt ihr das machen? Ja, nein, ja? Ansonsten ist auf dem, wenn ihr jetzt sagt, nee, mir ist zu warm, <lacht> bei dem Link bzw. Ähm, QR-Code bei den Erklärvideos bei der Playlist bei YouTube. Da habe ich euch eine Playlist zusammengestellt, äh, wo nochmal alle Sachen, die wir hier machen, in so ein, zwei, ich glaube, ein Video ist sieben Minuten lang, aber erklärt wird. Beispielsweise auch hier, wie man ein Kahoot selbst erstellt. Das dauert nur eine Minute. Ist von Kahoot selber, also zwar auch auf Englisch, aber jeder Schritt ist genau gezeigt am Bildschirm, was man machen muss. Ich warte jetzt mal so zwei Minuten ab, ob das jemand machen möchte und dann äh, gucken wir mal, ob wir das vielleicht sogar vorstellen können oder weitermachen. Äh, und wie im Unterricht, ihr dürft alle trinken, wenn ihr möchtet. Mhm. Ähm, Gibt es da äh, Gaps, wo man nicht weiterkommt, weil das nicht funktioniert, jenes nicht funktioniert? Ähm, ist das abhängig von den Smartphones der Kinder, der Schülerinnen und Schüler? <lacht> ja, manchmal ja. Ich hab, ähm, weil wir beispielsweise in der Schule kein eigenes WLAN haben, mache ich das immer mit entweder meinen Geräten, Hotspot, das, äh, weil ich eben nicht darauf setzen kann, dass alle ihr Datenvolumen äh, nicht nur zur Verfügung stellen, sondern auch überhaupt haben. Ähm, und mache es dann so, dass ich entweder von meinen Geräten das mache oder ich in einem bestimmten Raum bin, wo ich meinen Laptop mitnehmen kann und dann das Kabel-Internet sozusagen nehme und da einen Hotspot mache. Das heißt aber, wenn ich 30 Kinder in der Klasse habe, funktioniert das, dass die alle gleichzeitig drin sind. Manchmal ist es dann aber so, dass ähm, Kahoot plötzlich sagt, oh, das sind jetzt aber von einem Ort, quasi mit einer IP-Adresse sehr viele und wackelt manchmal. Dann heißt das, manchmal hat ein Kind auf seinem Handy so, Achtung, Pause, ich warte. Dann warte ich aber einfach vorne, weil ich ja selber weiterdrücken kann. Und wenn mal einer rausgeschmissen wird, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, ich glaube, ich kann das nochmal kurz zurückmachen. dann sehen die immer hier nochmal den Game-Pin. Das heißt, sollten die rausfallen, können die einfach sich nochmal schnell einwählen, die Daten werden ge sozusagen gespeichert, was, wenn die vorher die Antworten richtig hatten, sind sie einfach wieder mit dabei. Wenn, wenn die das wissen und wenn der Lehrer das weiß, ist das auch kein Problem. Dann sagt man, okay, wir warten nochmal drei Sekunden und dann geht es weiter. Weil der Spaß ist trotzdem so viel da, das zu machen. Das ist die neueste Frage. Sie, scheint sehr viel Spaß zu machen? Ja. das stimmt. Jetzt äh, sind wir ja auch Lehrer oder Lehrerinnen, der Benefit von dem Lernprozess ist der für dich, dass du den Prozess selber überprüfen kannst, den, den Vokabeln gelernt? Mhm. Geht es darüber hinaus noch eine um Idee, wo man was man überprüfen kann? Ja, ähm, es gibt noch auf der Seite, äh, wenn du das ausprobierst, es gibt nicht nur diese Quiz-Option, mhm. sondern auch noch zum Beispiel für einen ähm, Umfrage Danke, ich habe das Survey im Kopf, für eine Umfrage das zu machen oder Jumble, dass man zum Beispiel. Mhm. Ähm, man hat ein Wort beispielsweise oder einen Satz und muss das in die richtige Reihenfolge bringen und dann auch eben auf Zeit. Das heißt, man kann auch Umfragewerte machen, man kann Diskussionen anregen, kurz sich eine, eine Übersicht ja, holen, wie die Leute in der Klasse vielleicht anonym auch zu einem Thema stehen, was man dann als Einstieg nehmen kann, das geht auch. Und was ich gemacht habe, ähm, ich lasse die immer selber überprüfungsfragen Prüfungsfragen äh, sammeln, zu einer Geschichtseinheit zum Beispiel, dass wenn die... Ähm, wir machen manchmal zur Industrialisierung so Plakate als Galeriegang und jede Gruppe denkt sich nochmal so drei bis fünf Fragen aus und nutzt dann meinen Account und tippt die Fragen aber selber ein, sodass sie quasi selber sehen können, äh, haben die anderen mir beim Referat zugehört oder so. Und ähm, da ist es ganz ähm, süß zu sehen. Dann fangen die äh, Schüler auch äh, plötzlich an, selbst wenn die irgendwo anders ein Referat halten und hört alle gut zu. Wir machen am Ende nämlich ein Kahoot dazu und dann sind die auch äh, nochmal so mit dabei. Also natürlich für mich auch zur Überprüfung, gleichzeitig um zu gucken, ähm, ja, wie gut haben sie gelernt, aber auch um diese anderen Sachen zu nutzen, die nutze ich nicht ganz so oft, diese Umfrage und so auch, aber auch, um in das Thema zum Beispiel neu einzusteigen. Hier das Australien-Quiz war jetzt, um zu sehen, was für ein Vorwissen haben die für die Reihe. Ne? Bitte. Ist kostenlos. Ja, man muss auch nicht zwangsweise mein, sein eigenes erstellen, sondern es gibt auch öffentliche Kahoots. dann kann man äh, Find-Kahoot nehmen und dann kann man das Thema eingeben, können dann, ich weiß nicht, äh, andere Lehrer oder Schüler erstellt haben und dann kann man das aber in seinen eigenen Account kopieren und dann auch nochmal anpassen. Noch Fragen? Wie ist es mit der technischen Realisierbarkeit? Also, ähm, groß ist der Zeitaufwand? Also, immer oder ich habe mich nicht mehr ich einstellen kann. Es funktioniert tatsächlich immer, also egal wann ich es angewendet oder anwenden wollte, hat es immer funktioniert. Das, was ich gerade sagte, ist vielleicht, wenn ähm, Kahoot merkt 30 Schüler sind über die gleiche IP-Adresse drin, das heißt, wenn ich einen Hotspot über mein Gerät gebe, dann ähm, dauert es manchmal, bis auf dem Gerät der Schüler es zur nächsten Frage weiterkommen kann. Aber das sind so zwei, drei Sekunden und ich, kann ja, ich drücke ja weiter. Dann warte ich einfach die drei Sekunden und dann ist fertig. Oder wenn Sie irgendwie rausgeschmissen werden sollten, da sehen Sie immer die Game Pin und können sich jedes Mal wieder einwählen. Und die Punkte werden aber behalten, die Sie vorher dann bei den Antworten gegeben haben. Noch eine Frage? Ja, was machen wir denn mit den vier Schülern, die eben kein Smartphone haben oder kein. Also ich, zum Beispiel kein, ich kann auch keinen Hotspot geben, mhm. weil wir kein Wähler in der Schule. Haben. Dann machst du einfach äh, Gruppen. Das heißt, entweder ähm, mehrere Schüler teilen sich eins und äh, dann schreiben sie gemeinsam ihre Namen hin. Oder bei Kahoot selber, das ähm, habe ich gerade einfach so ausgewählt. Wenn ich, sieht man das? Ja, ne? Ich bin hier auf Play gegangen und kann auch einfach hier Team Mode geben. Da siehst du schon äh, Team gegen Team. Also, wenn die wirklich nur ein Gerät haben und dann Gruppe gegen Gruppe spielt. Das geht auch manchmal, dass du man einfach nur die Klasse teilst. Und also je nachdem, wie groß die Klasse natürlich ist. Ne? Aber wenn es du nur zwei Geräte hast und die gegeneinander spielen, das geht auch meistens noch mit äh, dem Volumen der, der Schüler. Und es geht auch nicht so viel drauf dafür. Also es ist nicht wie ein Video schauen oder so. Dann kann man einfach diesen äh, Team-Mode, wie gesagt, nehmen. Frage nochmal in die Runde. Hat jemand ein Kahoot erstellt? und möchte es zeigen, dass wir das noch mal ausprobieren. Ja? Okay. Eine Minute haben wir. Nee, jetzt müssen wir warten. Ach, jetzt ist auch die Musik da. Das ist die ähm, Kahoot-Musik, die jetzt äh, doch alle hören können. Und das ist jetzt ein äh, Physik-Kahoot. Wie <lacht> viel Spaß muss sein? Sind nur drei Fragen. Okay. <lacht> ich guck mal zu, wie er das so macht. Du musst einmal eine Frage stellen. Er ist dran schuld. <lacht> 21 meine ich. Die Schüler fahren übrigens total auf diese Musik ab. Die wollen die immer hören. Wenn man das öfter macht, denkt man so, hm, ich mach's immer aus. <lacht> Können wir starten? Ja, man ist dann irgendwann drin. Nee. Man kann aber später einen sogenannten Ghost-Mode spielen. Das heißt, die Schüler, wenn die nochmal spielen wollen, beispielsweise am Anfang der Stunde haben sie ein Quiz gemacht, lernen dann in der Stunde, bleiben aber mit ihrem Handy drin oder dem Gerät, was sie haben. Und am Ende der Stunde machen sie es nochmal. Dann sehen die quasi immer einen Schatten, also diesen kleinen Geist, was sie gelernt haben und was sie vielleicht besser gemacht haben als vorher. Ja, darauf will ich hinaus. Und bei dem Ghosting ist dann so plötzlich so eine andere Musik. Aber ändern geht nicht. Alle bereit? Okay. <lacht> Sehr gut. Oh! Machst du weiter? Deswegen haben wir schon alle gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir sehen. Ich bin nur angekündigt. Okay. Machen weiter? Genau. Noch mal. Ja. Es war gerade so schön. Ich kann mal kurz die Frage erklären. Also in der Physik gibt es sieben Einheiten, auf die man, sich, die man grundlegend verwendet, auf die man sich immer berufen kann. Also Candela ist die Leuchtstärke, das Kilogramm kennen wir alle, Sekunde, und das ist die Einheit äh, für die Energie. Und die ist zusammengesetzt aus der Kraft und äh, des Meters. Deswegen ist die keine Basiseinheit, weil man sie aus zwei Größen zusammensetzt. Und wofür steht SI? Äh, das, ist, äh, das ist irgendwas Französisches. Ach so. Okay, letzte Frage. Die Physiker brauchen nur Abkürzungen. Ah, richtig. Man muss ja nicht mal für den Master abkürzen. Wird das erzählt? Okay, wir sind jetzt am Ende der Schüler. Genau. Das ist immer fies. 1000 Meter pro Stunde, 300.000 Meter pro Stunde, 300.000 Kilometer die Stunde oder 300.000 Kilometer die Sekunde. Ist es grün? Blau? Nee, grün. Oh, Gut. Darf ich dich dann selber ausloggen gleich? Okay. Gut. <lacht> für die richtige Antwort und für die Geschwindigkeit eben. Aber das kann man ausstellen. Wenn man nur sagen möchte, man möchte nur richtige Antwortpunkte haben, kann man das ausstellen. Ja, natürlich. Und ihr habt ja auch alle gesehen, wo ihr wart. Also wer vor euch lag und wenn ihr natürlich euch untereinander kennt, dann sagt, oh, den will ich aber auf jeden Fall noch überbieten. Und dann ist noch mehr äh, Geschwindigkeit gefragt. Ich noch eine Frage. Also, ja. Ich dafür... äh, man muss irgendeine Projektionsfläche haben. Ja, sicher. Es reicht das. Es reicht sogar das Handy. Das heißt, wenn die Schüler das beispielsweise sich ähm, in der Gruppenarbeit zum Beispiel erstellen, dann kann ein Schüler sein Handy hinhalten als Präsentation mit den Fragen und andere drumherum ihr Handy mit den Antwortmöglichkeiten. Ja? Gut, das war Kahoot. Neben Kahoot gibt es natürlich noch diverse andere Quiz-Apps, die man einsetzen kann. Ich möchte noch zwei nennen, die nicht genauer vorstellen, sondern nur noch nennen, weil ich die ausprobiert habe und auch für ganz gut empfinde. Quizlet auf der einen Seite, das ist, ähm, beruht eigentlich ein bisschen auf so einem Karteikartensystem. Das heißt, man hat immer... Ähm, Paare. Man kann auch, wenn man einen Lehrer-Account hat, Bilder hinzufügen. Es gibt einen kostenlosen und einen ähm, Premium-Account sozusagen, um das auszuprobieren und auch um im Unterricht einzusetzen. Also es reicht völlig der kostenlose Account. Da muss man nichts äh, im Jahr für zahlen, weil es glaube ich sogar mittlerweile recht teuer ist. Ich glaube 50 Euro im Jahr oder so. Ähm, wie gesagt, Karteikartensystem und dann kann man das, äh, man kann es entweder selber erstellen oder die Schüler erstellen lassen und die Schüler können aber dann sich aussuchen, was sie erstmal damit machen. Also ob sie jetzt erstmal lernen wollen, das heißt die Karteikarte wirklich, das ist dann auch digital gedreht sozusagen, ähm, dass sie darüber sowas wie ein, ähm, sich selber erstmal testen, dann äh, macht Quizlet das selber, dass sie aus den, diesen Paarungen einen Test erstellen, entweder mit Multiple Choice oder mit Satz, der beantwortet werden muss, oder vielleicht auch ein Bild dann dazu beantwortet werden muss. Und das Spielerische daran ist eben einmal, dass alles muss verschwinden, das ist wie Memory, da sind aber alle Karten aufgedeckt und man muss die zwei richtigen zusammenziehen. Wenn man das dann richtig ist, wird es kurz grün und löst sich auf. Wenn das Paar nicht passt, wird es rot und eben bleibt, also ich glaube, dann wackelt es ganz kurz und dann bleibt es bestehen. Oder man macht die schwierigere Spielvariante, das ist äh, im, im Weltraum, da kommen die Paare, nee, nee andererseits, ähm, da kommt ein Teil des Paares runtergeflogen und bevor es die Erde trifft, muss man schnell die Antwort eintippen, die dazugehört. Das ist, wie gesagt, die schwierigere Variante, aber da stehen die Schüler dann auch manchmal drauf. Na, können Sie dann äh, selber sich aussuchen, wie Sie das machen. Ähm, das nutze ich aber dann manchmal wirklich nur, dass sie äh, vielleicht noch mal selbstständig irgendwie was wiederholen sollen, dass sie es ein bisschen spielerisch haben, äh, wenn wenn sie zum Beispiel mit einer Aufgabe schon fertig sind, dass sie es da wiederholen können. Ja, ich würde aber auch sagen, Kahoot eignet sich für die Grundschule. Vielleicht wenn, hat dann noch nicht jeder das Handy, aber wenn man den da den Teammodus äh, nimmt oder vielleicht manche Grundschulen haben ja das Glück, dass sie Tablets angeschafft haben oder so oder ausleihen. Aber ein Gerät brauchst du da auch für Quizlet, ja. ne? Aber, Entschuldigung, aber natürlich nicht die Projektionsfläche. Das heißt, Sie können das auf Ihrem eigenen Gerät schon selber spielen. Oder eben, wenn Sie zu Hause sind, am Computer, je nachdem. ist auch äh, plattformunabhängig und geräteunabhängig. Und das wollte ich gerade fragen. ob das mit einer Hausaufgabe dann Ja. Wenn du... Wenn du ähm, das wirklich als wie eine Hausaufgabe machen willst, du kannst einen Kurs anlegen, wo die Schüler eingeladen werden. Aber auch da wieder, ich glaube, dafür brauchen sie eine E-Mail-Adresse. Ich glaube, mittlerweile hat Quizlet auch eingerechnet, ähm, eingerichtet, dass die äh, entweder sich mit bestehender E-Mail-Adresse oder mit Facebook oder mit was auch immer anmelden können. Aber auch da wieder Einverständnis der Eltern, weil dann wieder irgendwas hinterlegt wird von den Schülern. Aber das geht. Und äh, übrigens bei Kahoot auch. Also nicht, ich habe mit denen keinen Vertrag oder so. Ja. <lacht> ähm, bei Kahoot kann man mittlerweile auch äh, Hausaufgaben aufgeben. Das ist neu, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das geht jetzt erst seit kurzem. Und ähm, so Creative, da gibt es, das ist vor allen Dingen als App äh, gedacht, da gibt es einmal die äh, Lehrer- und die ähm, Schüler-Variante davon. Das ist, ähm, geht auch auf allen Geräten. Ja, genau, muss also auch im Browser gehen, gibt es aber eben auch die App für. Das ist so ein bisschen mehr Multiple Choice, also Frage-Antwort-Möglichkeit. Das ist ein bisschen einfach sozusagen, was ich aber ganz nett finde. Man kann als Lehrer oder eben dann als Schüler, wenn man das fürs Referat machen möchte, noch so Hinweise geben, je nachdem, welche Antwort genommen wurde. Dass man, also in Geschichte habe ich das zum Beispiel gemacht, wenn ich irgendwelche tatsächlich mal eine Jahreszahl abgefragt habe oder gefragt habe, was war das Hambacher Fest. Dass ich dann nochmal den Hinweis gegeben habe, denkt dran, hier, Nationalismus war gerade und alle trafen sich und nicht nur Studenten und so, sondern, äh, weiß nicht, mehr, äh, fast 30.000 Leute der Bevölkerung. Dass man eben diesen Hinweis geben kann, das ist ganz nett. Auch dafür habe ich die ähm, Erklärvideos rausgesucht, die findet ihr in der YouTube-Playlist, die auf eurem Zettel steht. Solltet ihr euch das äh, genauer anschauen wollen. Nee. Äh, kostet auch alles, also alles, was ich euch vorstelle, kostet nichts, außer bei manchen Sachen gibt es noch diese Premium-Variante, die man aber wirklich erstmal nicht braucht. Vielleicht kann ich noch dazu ergänzen, so wenn ich arbeite selber, mit so und, ich sage noch, es gibt relativ viel und ähm, ich benutze, also es gibt mittlerweile die, die um, Single-Shows-Mittenschutz-Fragen, aber es gibt auch äh, Freieantworten-Fragen und man muss äh, ja-nein-Fragen. Mhm. Und da ist vielleicht ganz interessant, vielleicht kannst du das bestätigen. Da muss man sich nicht anmelden als Schüler, sondern man hat wie einen Raum als Lehrer und man muss einfach nur die Raumnummer sozusagen eingeben als Schüler, dann ist man drin und dann ist gut. Das ist ähnlich wie dieses kabut eigentlich. Okay. Und man kann da auch bei Sogutte auch Räume einrichten und dann die Schüler mit an diese Namen, dann haben die eine Nummer zugewiesen und Bearbeitet. Das heißt, gibt nur eine Nummer ein, dann muss ich mich anmelden mhm. ähm, und ich kann das dann sehen, ob die Leute das bearbeitet haben. Ja, alles klar, sehr gut. In dem Video, ähm, was ich verlinkt habe, wird das genau erklärt, was man dann wie einrichten kann und welche, ob jetzt Multiple-Choice oder frei antwortet, was man machen kann. Gut, dann will ich die Quiz-Apps verlassen und würde zu den Erklärvideos kommen. Ähm, Aufgrund der Zeit mache ich das ein kleines bisschen schneller. Wenn ihr sagt allerdings, das ist zu schnell, einfach Stopp rufen und ich erkläre ein bisschen mehr. Denn jetzt kommt ein bisschen theoretischer Input, aber nur ein bisschen. Es gibt insgesamt drei Formate, um diese Erklärvideos im Sinne des Clip Classrooms zu nutzen. Zur Vorbereitung, in der Klasse oder eben zur Nachbereitung. Wie das Ganze aussieht ist so, wenn man das zur Vorbereitung nutzt, der Schritt ist fast immer gleich. Der Lehrer oder von mir aus auch der Schüler, plant das Video, produziert es und stellt es irgendwie bereit. Ich lasse mal diesen Punkt Bereitstellung offen, denn da gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann schauen sich die Schüler das zu Hause an und kommen dann vorbereitet in den Unterricht, um dort dann zu üben und das Ganze zu vertiefen. Das heißt, die Erklärung findet vor dem Unterricht zu Hause statt. Üben und vertiefen dann da deswegen Format Vorbereitung. Erster Schritt bei In-Class ist wieder gleich. Es wird geplant, produziert, bereitgestellt, aber dann finden alle Schritte gleichzeitig im Klassenraum statt. Das heißt, wird angeschaut, beispielsweise auf dem Handy mit Kopfhörern, wird dann geübt und dann vertieft. Das heißt, der ähm, Vorteil, das, was man immer sagt, der Schüler kann in seinem eigenen Tempo gucken, kann nochmal sozusagen zurückgehen, sich das nochmal anschauen, ist trotzdem gegeben, aber ich als Lehrkraft bin äh, trotzdem anwesend und wenn irgendetwas noch sein sollte oder bei der Übung dann danach sein sollte, kann ich nochmal entweder nochmal erklären, was zwar nicht eigentlich sein sollte, oder nochmal auf das Video eben verweisen. Und das dritte Format, was ich eher nutze, ist die Nachbereitung, erster Schritt wieder gleich, dann üben wir aber im Unterricht und das Ansehen des Videos und dadurch die Vertiefung findet dann wieder ähm, zu Hause statt. Das ist das, was ich ähm, vor allen Dingen in, ja, ich sag mal, Lateingrammatik und Geschichte einsetze, wenn das äh, Thema recht komplex ist. Das war äh, natürlich auch ein Stück weit Erklärung, das hätte ich da vielleicht noch mit hinschreiben können, auch im im Unterricht natürlich stattfindet, aber schon die Übung gemacht wird, nur wenn ähm, das so komplex ist, dass ich weiß, auch nach diesen zwei, drei Übungen sitzt das Thema natürlich noch nicht, gebe ich das Video auf als Hausaufgabe, ähm, wo man sich nochmal die komplette Erklärung anschauen kann, aber auch nochmal üben kann, was dann eben die Vertiefung ist. Und dazu... Ähm, ich nehme mal das Letzte vorweg, was hier steht. Das reine Input-Video ist meines Erachtens wirklich nicht zielführend. Einfach nur berieseln lassen, ein paar Minuten, Ende. Ist nicht so gut wie, entweder es ist nochmal eine Aufgabenstellung da drin oder am Ende ist sowas wie wie nochmal tatsächlich ein Hefteintrag drin. Man kann das ja alles mixen. Das finde ich, ist sowieso die Grundlage von allem. Die Mischung macht es und nicht nur alles digital oder nur analog, sondern wirklich zusammen. Meine Schüler haben auch immer noch ein Heft. Die schreiben. Sie nutzen zwar fast in jeder Stunde Ihr Handy oder irgendein Gerät, aber Sie schreiben auch noch, zumindest in Geschichte und in Englisch, in Ihr Heft. Ja. Und wie man das macht, ist ganz einfach. Man sagt einfach im Video oder macht ein Zeichen, jetzt Pause drücken. Dann pausiert man das Video, es kann die Aufgabe gemacht werden und dann geht es weiter. Dann, was man sozusagen rausgefunden hat, ein optimales Erklärvideo ist zwischen drei und sechs Minuten. Länger hält die Aufmerksamkeitsspanne nicht, dann ist um. Das hat man auch bei beispielsweise YouTube analysiert, wie lange das geguckt wurde und dann weggeklickt wurde. Also deswegen hat man sich auf so drei bis sechs Minuten eingestellt. Hingegen, wenn man ein Video zur Nachbereitung gibt, wo das eigentlich ja schon klar ist, das darf ein bisschen länger sein. Das ist okay, nur wenn man es einführen möchte, also beispielsweise wirklich zur Vorbereitung, drei, vier Minuten, ganz gut. Und der letzte Tipp, wenn man es produziert, natürlich soll man sich eine ungefähre Struktur überlegen, wie das Video ist, damit nicht die ganze Zeit ähm, äh, und jetzt und so kommt, ähm, aber auch nicht gleichzeitig ein Skript sozusagen schreiben, was man dann nur noch abliest. Das ist völlig langweilig, hört sich das dann an. Das ist nicht mehr authentisch und wenn zwischendurch mal auch eine Überlegung da kommt, ist das völlig in Ordnung, muss auch nicht weggeschnitten werden. Nur halt, ähm, der grundlegende Ablauf, klar. Manche machen sich sowas wie so ein kleines Storyboard, dass sie ungefähr wissen, welche, weiß nicht, welche Folie vielleicht kommt, wenn man das mit der Folie macht oder was man dann wie einblenden möchte. Aber wichtig, kein Skript. Und die Formate der Erklärvideos, das ist sozusagen das letzte Theoretische. Die Begriffe habe ich mir nicht ausgedacht, die sind so in der Community das Gängigste, was man eben nimmt. einmal das explainity video How to und Vlogging. Explanity, vom Namen her, also es ist wirklich, es erklärt irgendetwas, natürlich macht das jedes Erklärvideo, aber es zeigt die Erklärung. Beispielsweise wie hier, ist aus meinem Lateinunterricht durch Legetechnik. Die haben also was wirklich in Papier ausgeschnitten und konnten sich dann entscheiden, lege ich das hin und spreche gleichzeitig oder ich lege erst das Video und mache den Ton später. Oder das ist mein eigenes Video. Ich habe einfach eine Präsentation in PowerPoint oder Keynote oder sonstigen Präsentationsprogramm als Grundlage und spreche die ein. Das ist übrigens die einfachste Form. How-to ist meist mit so einer Art ähm, Bildschirmaufnahme, dass ich irgendein entweder Programm oder Software erkläre oder dass ich auch wie so ein schmink habe oder gezeigt bekomme, wie man Ei brät oder so. Das ist meist How-to. Und Vlogging auch hier nochmal, äh, man ist selber zu sehen, da haben wir ähm, an so einem erklärfilm -Wettbewerb, Wettbewerb in Duisburg teilgenommen, deswegen ist er zu sehen. Natürlich auch immer mit Unterschrift und Einverständniserklärung der Eltern. Äh, aber sie wollten das dann auch, äh, auch wenn es um lateinische Grammatik ging, unbedingt im YouTube-Style machen. Wir kamen dann rein, haben dann noch irgendwelche Musikeffekte gemacht und gesagt, hallo und willkommen zum Ablativus Absolutus und dann kamen irgendwelche komischen Funken. Also YouTube-Style und ganz schnell und ganz viele Effekte, aber sie wollten es unbedingt so machen, war ja dann in Ordnung. Das ist eben Vlogging-Stil, ne, weil Video-Blog äh, sozusagen mit dabei ist. Werkzeuge. Ich habe ein paar ausgewählt, die man sowohl auf der einen Seite vom, ähm, oder mit dem Handy nutzen kann und auf der anderen Seite mit dem Computer. Ich selber, wie man ein bisschen sehen kann, bin eher in der Apple-Welt unterwegs. Deshalb muss ich immer vertrauen auf das, was die ähm, Schüler sagen. Ich versuche auch schon immer... Dinge zu finden, die wirklich plattformunabhängig sind und am besten im Browser funktionieren. Geht aber nicht immer. Das heißt, die beiden haben die Schüler empfohlen und haben gesagt, für Android-Geräte sind die sehr gut. Einmal der DU-Recorder oder Video-Editor. DU kann auch eine Bildschirmaufnahme vom Handy oder vom Tablet machen. Das heißt, währenddessen man irgendwas da drauf macht. Wird das aufgenommen, auch die, der Ton davon wird aufgenommen, gleichzeitig aber auch, was man spricht und was man vielleicht irgendwie zeigen möchte oder malen möchte, wenn das geht. iMovie ist sowohl auf Smartphone als auch auf dem, also aus dem iPhone als auch auf dem Mac möglich. Und, das habe ich gerade gesagt, als einfachste Grundlage wirklich, damit kennt man sich nämlich zumeist aus, ist eigentlich die Präsentation zu erstellen und die dann nur einzusprechen. Und hier auch da diese Empfehlung, da muss ich immer noch sagen, leider hat Android noch nichts entwickelt, was ähnlich eh nicht einfach funktioniert. Wer irgendein iOS-Gerät hat, probiert bitte Apple Clips aus. Das ist so intuitiv, man kann direkt irgendwas einmachen und es sieht super professionell aus. Und deswegen, ich warte darauf, dass Android das auch macht, dass ich eben nicht immer so wirke, zumindest, dass ich sage, ja, nimmt auf jeden Fall das Apple-Produkt. Aber es gibt es noch nicht. So, das heißt, was ich mir ähm, überlegt habe, auch zu den meisten hier habe ich in diese YouTube-Playlist was reingelegt, aber die meisten sind so intuitiv und ich hoffe zumindest, PowerPoint und so, ist euch klar, wie es funktioniert, also wie man eine Präsentation macht. Ähm, um das nochmal schnell zu zeigen, manchmal ist das ein bisschen versteckt. Ich habe jetzt hier die Mac-Version, wenn ihr auf Bildschirmpräsentation geht und dann aufzeichnen, könnt Ihr das sehen und ihr entscheidet selber, wie lange die Folie da ist. Das heißt, ihr klickt selbstständig weiter und sprecht einfach so lange in die, also für die Folie, wie lange es nun mal dauert. Und bei Keynote ist es, wenn man auf Dokument geht, Audio und dann aufzeichnen. Und was man dann einfach macht, man exportiert es als Film, als MP4, dann hat man sowohl die normale Präsentation als auch die eingesprochene dann als Video. Ähm, kleine Sache nur noch, MySimple Show ist vor allen Dingen für schüchterne Schüler da. Äh, das ist, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, das auszuprobieren. Aber ähm, da gibt man nur Text ein. Und der Text wird sowohl vom Computer gesprochen, man kann sich vorher die Sprache aussuchen, und für die Wörter, die ähm, erkennt dann das, die künstliche Intelligenz des Programms und schlägt dann äh, solche kleinen Zeichnungen vor. Das heißt, man kann dann auswählen, welche Wörter da drin sind, welche Zeichnungen. Und dann, wie man das so kennt. Diese, dieser Finger, der da ist, der wischt dann einfach wieder weg und man kommt zum nächsten, was dann erklärt wird. Der Plan ist, dass ihr das ausprobiert, eins der Werkzeuge, ein Medium, ob Handy oder Tablet oder Computer, egal, wirklich nur ein Erklärvideo von so circa 30 Sekunden macht. Also wieder nichts Professionelles, sondern es geht nur darum, dass ihr es ausprobiert und euch eins von diesen Medien aussucht. Ich sage es nochmal, wer ein IOS-Gerät dabei hat, macht es mit Clips. Wer sagt, ähm, ich möchte vor allen Dingen das machen, tut es. Wir haben jetzt 16.38 Uhr. Ich gebe euch mal nur 12 Minuten. In zwölf Minuten möchte ich irgendein Resultat sehen, irgendein Produkt. Da schreibe ich mal sogar an. So, wie schaut es aus? Gibt es das ein oder andere Produkt? Ja, vielleicht nicht mit dem Text, aber es ging. Ich habe ein ähm, Produkt bekommen. Also wenn noch jemand ähm, mir, also wenn das zum Beispiel von jetzt einem äh, Apple-Gerät ist und mir über AirDrop senden möchte, immer her damit. Äh, ich habe jetzt gerade gefragt, das darf ich einmal zeigen, das ist über Clips äh, aufgenommen. und erklärt ein anderes ähm, Programm, eine andere App, nämlich Padlet. Jetzt gerade eben, in den zwölf Minuten. Ja. Jetzt kann man da mal was fragen? Ja, bitte. Also, wenn derjenige sich ähm, outen möchte, dass er das gemacht hat. Entweder Sie beantworten oder wer oder wie das. Ich würde sagen, derjenige hat schon genickt. Ja? ja, ja. Also, mich interessiert natürlich, das hat ja offensichtlich nach Aufzeichnung des Bildschirms stattgefunden. Ja. Ja, ja. Das geht. Ja, ja. Also, das Problem ist nur, was haben wir gerade festgestellt, oder gerade festgestellt, dass ja immer dieses ähm, Quadrat ist. Kann man das justieren? Man kann, das wird dann klein. Also, man kann in dem, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Apple Clips drauf habe, man kann das mit den Fingern schon ein bisschen die Auswahl ändern. Ansonsten. Ähm wenn es nur ein reines Bild ist, kann man das vorher in der Hochkant-Variante dann quasi als Quadrat äh, machen. Dann sind da wie so, was man vielleicht so mal sieht im Fernseher, so verschwommener Hintergrund drumherum. Das ginge. Aber weil Apple Clips vor allen Dingen eben für soziale Medien ist und da äh, das gängige Format eben Quadrat ist, ähm, hat sich, glaube ich, Apple entschieden, das zu machen. Genau. Ja. Aber die Musik ist mit dabei, die kann man eben sich aus und die ist lizenzfrei, man kann irgendwelche Übergänge aussuchen. Und weil das, ich sage es nochmal, ich bin keine Apple-Vertretung oder so, sondern weil das einfach so einfach ist und schnell geht, sage ich immer, das kann wirklich ausprobiert werden. Das ist eine gute Sache. Ich habe eine gute Frage. Könnt ihr in der Was ist da Es ist vor allen Dingen, ich glaube, man kann ein einziges kann man kostenlos machen und da muss man wirklich viel bezahlen ähm, man hat sehr viele möglichkeiten ich finde es für die schule schon fast zu viele möglichkeiten weil man an also da gibt es auch diese kleinen figuren ich werde am ende noch darauf wenn wir noch zeit hätten ähm, die auswahl ist zu groß fast weil man kann dann alles effekte machen und geht nie auf den inhalt weil man die ganze zeit sich anschaut oh, wie kann ich es noch mehr designen, ohne dann wirklich was rauszukriegen Ähm, ist der Zettel sind diese Zettel alle vergeben sozusagen oder ist noch irgendwo einer? <lacht> Kurzer Überblick, hat es denn einigermaßen geklappt mit dem, was ihr ausprobiert habt? Hm? Ja, hm? ja, also wirklich... Okay, deswegen also dann vielleicht die Sache mit PowerPoint, wenn die äh, also als Grundlage sitzt, wie man ne, die, die Folien eben macht und dann einfach einsprechen. Damit habe ich auch angefangen. Das ist wirklich ähm, einfach. Also ich will doch mal ein bisschen Wein in den, äh, Wasser in den Bein kippen. Ähm, Sie sagen zwar, das geht alles sehr schnell, ja, das stimmt. Ähm, ich habe in meinem Unterricht nach Oberschule gemerkt, Schülerinnen und Schüler erwarten gut produzierte Behebungs. Ähm, die haben. Schnell keine Lust, wenn der Ton nicht klar ist, verständlich ist, mhm. wenn die Botschaft nicht klar sofort rüberkommt, wenn es einfach nicht professionell genug wird. Und ich habe <lacht> häufig Feedbacks gekriegt, dann einen Unterschied zwischen dem und dem. Mhm. Ganz schnell gemacht, damit waren die gar nicht einverstanden, Ich habe für großen Zeit auch etwas gemacht mhm. da waren ich schon deutlich mehr na, zu gewinnen für diese Form. Da gebe ich auch recht im Sinne von, je professioneller das gemacht ist oder je schöner das ist von der Ästhetik her sozusagen, dann ähm, vielleicht vertraut man dem dann auch mehr. Aber dennoch, ähm, glaube ich, kann man das gut verbinden, auch wenn es, ähm, ich sag mal, Programme oder Wege gibt, mit denen man es schnell machen kann. Ähm, und da bin ich eben auch immer auf der Suche, dass ich den äh, Schülern zumindest was zeigen kann, wo die mit einer recht schnellen Einarbeitung klarkommen. Wenn es super komplex ist, also ähm, zum Beispiel auch bei dem iMovie, das ist als App, viel weniger, also viel eingeschränkter als das auf dem Computer. Wenn ich die direkt an den Computer damit setzen würde, würden die denken, pff, pff, was mache ich denn hier alles? Ne? Und in der App ist es so eingeschränkt, was vielleicht auch ein Nachteil ist, aber gleichzeitig können sie da etwas schneller was mitmachen. Und wenn sie dann am Anfang da sind, und ich will ja vor allen Dingen, dass sie Schüler produzieren, dann äh, sind die auch damit wirklich dann äh, zufriedener und sehen dann, oh, ich habe einen Erfolg innerhalb, von mir aus auch eine einer 45-Minuten-Stunde und trauen sich dann auch immer mit mehr Routine daran und dann wird es auch wieder besser. Hm? Gut, zum Schluss komme ich noch zu meinem Liebling, den sogenannten QR-Codes, oder eben QR, QR steht eben für Quick Response. In dem Code selber steckt gar nicht so viel drin, sondern das ist eigentlich nur eine Vermittlung zu einem bestehenden Inhalt meistens, also woanders hin. Ich habe drei ähm, ausgewählt, den NeoReader, Baku oder was bei Schülern eben super läuft in dem Sinne, weil die Snapchat sowieso installiert haben als App. Äh, Snapchat kann eben auch QR-Codes lesen. Mittlerweile ähm, in dem iOS-System, wer also ähm, ab iOS 11 hat, ähm, Apple hat sich dazu entschieden, dass die Kamera das jetzt auch scannen kann. Das heißt, man muss noch nicht mal mehr eine App äh, irgendwie runterladen, sondern kann das über die Kamera. Und soweit ich äh, recherchiert habe, möchte Android das bald auch einführen. Ansonsten braucht man erstmal eine App, die zumindest lesen kann. Ähm, und diese... QR-Codes, das dann quasi in, in Kürze, können dann eben weiterführen. Äh, Als Vermittler, wie gesagt, sie verlinken irgendwo hin. Ich habe auch mal so ein Arbeitsblatt ausgegeben, das war dann zu einer ähm, Gruppenarbeit. Da konnte ich dann eben auf die Videos bei YouTube äh, hin verlinken, das ging um ähm, auch um Sklavenlieder, also es war eine Vorarbeit zu einer Lektüre. Oder ich kann hier was haben, habe Übersetzung und habe eine Audiodatei verlinkt. Ähm, oder ich habe ein eine Art Schnitzeljagd gemacht, habe die auf dem Schulgelände aufgehängt, sodass dann da, sobald das dann gescannt wurde, Übungen auf dem Handy zu sehen waren. Und was ich mittlerweile mache, was sehr gut ankommt, ich mache sogenannte Bewertungsbögen unter die Klassenarbeiten direkt mit der Übung dann dazu, dass sie eben nicht nur das wir hier haben und sagen dann ja im Buch auf Seite 132 kann es nochmal Nummer 3 machen, sondern die haben eine wirkliche Grammatikübung dann meist unter der Arbeit, die sie, wenn sie die Klassenarbeit zurückbekommen und die Berichtigung im Unterricht anfertigen oder auch von mir aus nochmal zu Hause, können das dann scannen. Und dann habe ich beispielsweise zu Learning Apps weitergeleitet, dass Sie einfach nochmal eine Mini-Übung gemacht haben. Und wenn Sie das Handy bei der Berichtigung direkt benutzen dürfen, sind Sie auch nochmal motivierter, um das auch wirklich zu berichtigen und nochmal zu üben, als wenn Sie die einfache Aufgabe im Buch ähm, gemacht haben. Mhm. Learning Apps ist auch ähm, kostenlos, da gibt es Vorlagen, da kann man alles Mögliche machen, ähm, auch sowas wie Wer wird Millionär, man kann auch die äh, Öffentlichen der anderen wiederum benutzen. Ähm, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, ich wollte einfach nur zeigen, dass das ist, wo die meisten QR-Codes von meinen Klassenarbeiten dann hinführen. Also wie gesagt, da wird dann angekreuzt, was sie gut gemacht haben, was sie nicht gut gemacht haben. Und dann aber darunter, wenn ihr noch weiter üben wollt, mit dem Handy-Scan. Ich habe eine Frage, bei den Arbeitsblättern, zu den Songs, wo mhm. greifen diese QR-Codes hin? Auf deine auf eine Cloud, auf eine Box, auf deinen PC oder hast du hochladen? Bei dem waren es einfach nur die YouTube, also die Sachen, die im Internet selber waren. Wenn ich einmal zurückgehe... Die war Wikipedia links. Genau. Und wenn du selbst was machst? Da, dazu komme ich gleich. Okay. Äh, dann muss ich die schon irgendwo, wie jetzt die Audiodatei hochgeladen haben, denn ähm, sonst ging es nicht. Was auch geht, was ich gerade gesagt habe, muss ich so fast ein bisschen revidieren, denn auch ein Kleiner Code kann bis zu 300 Zeichen, nicht Wörter, sondern wirklich Zeichen, auch selber quasi verwurschteln. Das heißt, wenn ich jetzt wie hier eine Mini-Aufgabe habe, kann ich den Schülern einfach den Zettel geben zur Kontrolle. Muss, die müssen nicht warten, bis alle fertig sind und dann im Plenum verglichen wird und das vielleicht nur einmal hören, sondern wie jetzt hier neue Konjugation haben das gescannt und sehen, da brauchen sie übrigens auch kein Internet für sondern in dem Code selber ist dann hier der Text versteckt. Sie konnten einmal überprüfen, habe ich es richtig gemacht, gehen weiter. Wie bitte? Der ist dann quasi durch den Scanner, ist das quasi hier drin versteckt und der, den zeige ich jetzt. <lacht> mein Favorit ist nämlich GoQR. Einfach nur im E, wenn ihr das Schrägstrich DE mit eingebt, dann seid ihr direkt auf der deutschsprachigen Seite. Ansonsten ähm, ist es dann die englische Variante, was ihr hier oben sehen könnt. Das ist die Seite, wo ihr hinkommt und das ist dann quasi der Text. Das ist die Voreinstellung. Seht ihr das, wenn ich das so mache? Das ist ein bisschen klein. Ne? Also, ich schreibe jetzt hier einfach hin, Hallo, liebe Teilnehmer. Ihr seht oder habt gesehen, in der live vorschau hat sich das schon verändert. Ich kann den aber auch eben runterladen, meist dann als JPEG-Datei, also als Bilddatei. datei Hab den dann hier als Bild und wenn ich den jetzt in groß mache, könnte ich den jetzt also abscannen. Ich gehe mal auf den äh, wirklichen Scanner. Gucken ob das klappt vom, äh, vom Ding. Ich mache mal so rum. So, und habe dann hier bei meinen Scannen stehen: Hallo, liebe Teilnehmer, was ich gerade live geschrieben habe. Ja? Das ist die Textvariante. Und wie gesagt, dafür brauchen die Schüler auch kein Internet, sondern das ist in dem Code drin. Wenn ich aber natürlich ein Video oder einen großen Text oder ein Arbeitsblatt oder sonst was haben möchte, brauche ich den Link. Das heißt, ich nehme jetzt einfach, äh, gib mir ein ähm, Stichwort für ein YouTube-Video. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir Ariana Nicki Minaj, Lilithin. So, ich, wer die kennt, Superwoman, angucken, lustig. So, das heißt, ich nehme also oben entweder den Link direkt von YouTube oder, seht ihr das, was ich tue, wenn ich das tue? Oder ich gehe unten auf Teilen. Und habe hier den Link. Ja? Kopieren. Gehe dann auf meinen QR-Code-Generator. Und dann bin ich, will ich ja keinen Text haben, also ich mache das mal wieder weg, sondern ich gehe auf die Weltkugel, weil ich ja eine Internetadresse habe, einen Link. Füge den hier ein. Habe also schon einen neuen Code bekommen. Kann den wieder runterladen. Ich kann jetzt sogar hier, wenn ich möchte, den mal in pink oder so machen. Lade den wieder runter. Und dann gehe ich wieder auf meinen, ich habe jetzt hier den Neo-Reader. Scanne. Dafür brauchen Sie Internet und kommen dann hier direkt auf das Video, was ich gerade verlinkt habe. Und das ist wirklich super easy. Also theoretisch ich den nach Hause geben mit dem qr und sagen, guck dir das Video an. Genau. Eben, die Links, das braucht, also ihr habt ohne jetzt Entschuldigung an Studium Digitale, aber ihr habt ja gesehen, wie lange ihr dieses Passwort eingeben musstet. <lacht> ja. Genau. Das geht nämlich auch, man kann über die QR-Codes den WLAN-Zugang machen und selbst sogar dann für 45 Minuten oder so. Das ging auch, auch über die Seite. Das heißt, wenn ihr hier schaut, hier gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten, also man kann auch hier einen Kalendereintrag machen oder hier eben die WLAN-Verschlüsselung. Das kann man auch. Und wenn man die dann gescannt hat, ist dann mit dem Gerät, mit dem man gescannt hat, im WLAN drin, weil die Verschlüsselung dadurch ist. Aber die zwei Sachen, die wir für den Unterricht brauchen, vor allen Dingen, Link und Text. Nochmal ja. zu den WLAN. Ist das wirklich so, dass wenn ich dann im Vorabschluss versende, das Gerät, das Endgerät, kann das so auslesen, dass es sofort mit dem man muss vielleicht nochmal auf ein OK oder so, oder wird direkt zur WLAN-Einstellung und dann OK und dann ist verbunden. So, letzte Ausprobierphase. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe euch das gezeigt, wie das auf dem Computer geht. Genauso geht es auf dem Handy auch, ist vielleicht ein bisschen kleiner. Deswegen sucht euch aus, ob Tablet, Handy oder Computer. Und wer möchte immer noch freiwillig, wer sagt, mir ist immer noch zu warm, macht es nicht, zwei Minuten habt ihr, guckt einfach, versucht einen, vielleicht ein Bild zu finden, Frage nochmal vorweg, für wen das ganz neu ist, soll ich das nochmal mit dem Bild zeigen? Okay, dann noch einmal zurück, äh, weiterer Tipp an der Stelle, bei Pixabay findet man völlig kostenlose Bilder, die man lizenzfrei nutzen kann, ohne irgendeine Angabe. Ich nehme mal die Sonne. So, also nicht hier oben gucken, da wo kommerziell steht. Sondern hier ach, nehmen wir mal das schöne Blumenfeld. So, was ich jetzt machen kann, ich nehme den Link von hier oben. Dann sehe ich, aber nicht nur da, dann sehe ich zwar das Bild, aber auch quasi die gesamte Pixabay-Seite. Das Bild sehe ich ja immer noch in Ordnung. Was ich aber besser machen kann, ist... Ich gehe mit Rechtsklick hier drauf und kopiere die Bildadresse. Habe ich kopiert, das ist quasi im Zwischenspeicher. Gehe hier wieder auf die Weltkugel, füge den Link ein. Da seht ihr schon, die Endung ist dann auch die JPEG-Endung, also es ist wirklich das Bild, was ich hier verlinke. Und ich scanne jetzt mal direkt von dem, ohne dass ich ihn runterlade, von dem Code, der eben live äh, erstellt wurde. Und bin dann direkt bei dem, wenn ihr sehen könnt, direkt bei dem Bild gelandet. Wenn ich den Link von oben nehme, sehe ich die pixabay seite so wie sie eben ähm, hier ist, drumherum, so genau das Bild. Also für euch. Wer möchte, ausprobieren, Bild suchen, egal was, Bildadresse kopieren, QR-Code erstellen, Partner scannt, ja, genau. Zum Abschluss würde ich euch nämlich gerne noch mitteilen, was, ja, was ich eigentlich mit den Links mache, um sie wirklich so zu nutzen, dass Sie auch die Audios zeigen können, dass Sie ein Video zeigen können, was vielleicht nicht öffentlich bei YouTube sein soll und so weiter. Ähm, dazu braucht Ihr aber einen Online-Speicher. Nochmal kurz dazu, wenn Ihr das auf ein Arbeitsblatt packt, das Video ist übrigens auch in der Playlist drin, wie Ihr das macht, auf ein Arbeitsblatt ziehen und so weiter, ähm, alles, was im Internet ist, rein von der Logik, könnt Ihr verlinken. Das heißt, wenn Ihr jetzt ein Arbeitsblatt habt, muss das ja irgendwie zugänglich sein von der Logik. Es kann nicht lokal auf eurem Rechner sein. Ihr wollt nicht, selbst wenn das ginge, irgendjemandem den Zugang zu eurem Rechner gewähren. Deswegen braucht ihr einen Online Speicher, um dann natürlich äh, der in der Cloud ist, so dass der Link von dem QR Code ja auch dorthin verlinken kann. Und da habe ich äh, insgesamt drei ausprobiert. Google Drive, in der Mitte Dropbox und Box. Und nachdem ich alle miteinander verglichen habe, sie sind alle erstmal kostenlos, zumindest mit einer gewissen ähm, Speicherbeschränkung sozusagen, ähm, habe ich mich aber für Google entschieden. Und auch dafür wiederum, ich habe euch vorhin erzählt, ich habe ein, äh, eine E-Mail-Adresse angelegt, für, die ich für alle möglichen Anmeldungen nutze, wenn ich irgendein Konto brauche. Genauso habe ich das bei Google auch gemacht. Da ist nichts anderes von mir da. Außer meine Lückentexte, meine Arbeitsblätter, vielleicht Bilder oder vielleicht ein Video, was ich hinterlegt habe, was ich nicht bei YouTube haben wollte. Sonst nichts. Die könnt ihr auch von mir aus Fake News 2018 nennen, sodass da nichts bei ist. Aber selbst wenn Google auf diese Daten zugreifen wollte, könnte und das machte, ist mir das in dem Sinne gleich, weil da keine sogenannten sensiblen Daten hinterlegt sind. Natürlich auch mit dem anderen Passwort und so weiter. Ähm, ja, das machen wir jetzt nicht mehr, aber das habe ich bei eben bei Google gemacht. Und Drive ist wirklich, ihr kriegt 15 GB kostenlosen Speicherplatz. Könnt dann mit dieser Adresse, die ihr gemacht habt, alles Mögliche nutzen. Ich würde euch gerne, das wollte ich zwar noch ausprobieren, aber das ähm, überspringe ich jetzt tatsächlich. Ich zeige euch einfach sonst, wie das ähm, aufgebaut ist. Das ist jetzt mein Drive von äh, der E-Mail-Adresse von ähm, toller Unterricht. Da ist, ich habe einfach alles Mögliche in den ähm, Ordnern angelegt und kann das dann da eben verlinken. Und sobald ihr dieses kleine Männchen daran seht, ist das freigegeben. Wenn ich jetzt, ich nehme mal den, ähm, ich zeige euch mal von einer von dieser Blume oder von diesem hier. Ich habe das jetzt runtergeladen. Seht ihr das wieder oder ist es zu klein? Geht das einigermaßen? kann dann in meine Ablage gehen, gehe hier in den ähm, Download-Ordner, habe jetzt den hier drin, lade das ähm, sozusagen hoch. Und hier ist jetzt erstmal das Bild so. Und das möchte ich jetzt einfach wieder freigeben. Das heißt, ich gehe oben ähm, auf das Männchen mit dem Plus und kann entweder sagen, ich möchte das nur bestimmten Personen freigeben, gebe dann also die E-Mail-Adresse ein. Dann brauche ich aber keinen QR-Code. Was ich also brauche, ist eine Link-Freigabe und muss dann hier, das ist jetzt nur bei mir so eingestellt, noch eingeben, jeder, der über den Link verfügt, darf, das ist dann hier unten wichtig, lesen, bearbeiten, kommentieren, wenn ich natürlich, ein, ich könnte auch ein Word-Dokument dort hochladen, in dieser Word-Datei, kann der auch mit umgehen? Ähm, bleib aber nur bei Lesen, weil es soll ja nichts verändert werden. Und habe dann wiederum wieder hier den Link, kopiere den und dann wie gehabt gebe ich den hier ein und mein QR-Code ist erstellt. Und das kann ich mit jeder Datei machen, egal welcher Dateityp es ist. Ob ein Bild, ob ein Video, ob ein Audio, was auch immer. Ja? So ähm, einfach ist das ähm, hier gemacht. Ich habe euch auch, ähm, wenn das jetzt gerade für wen ein bisschen schnell war, dieses Mini-Erklärvideo mit dem Code, was hier ist, so groß, bzw. noch größer, mache ich das übrigens auch manchmal für die Schüler. Also es landet nicht jeder QR-Code auf dem Arbeitsplatz, sondern ich sage einfach, von wo ihr sitzt, scannen, geht genauso. Äh, da ist das nochmal erklärt, wie das mit der Linkfreigabe bei Google geht. <lacht> ähm, wenn ihr das machen möchtet, probiert es äh, in dem Sinne zu Hause aus. Ähm, ihr, habt die, ihr habt diese Anleitung ja auch im, äh, in der Präsentation drin. <lacht> äh, funktioniert? Okay. Ist vielleicht zu, ja, oder dann doch von da zu weit, je nachdem. Ähm, so, an dieser Stelle, bevor ich, ich habe hier noch, wenn noch Zeit ist, Jetzt wollen es alle testen von dort. Erstmal noch gibt es bis hierhin Fragen. Wir haben ja jetzt einen kleinen Schnelldurchlauf gemacht. Und ich habe, natürlich ist das, was ich euch heute zeigte, nicht der einzige Unterricht mit digitalen Medien, sondern ich habe mich auf eine natürliche Auswahl beschränken müssen, aufgrund der zwei ähm, Stunden, die wir haben. Und ich wollte eben, dass ihr viel ausprobieren könnt trotzdem. Aber bisher grundsätzliche Fragen an dieser Stelle zu dem, was wir gemacht haben. da irgendein äh, Datenschutzproblem? Nein. Ähm. Also, na, nein, eigentlich nicht, aber ähm, da wir, äh, also ich glaube keiner, ich weiß noch nicht mal Google selber, zu 100% die auflisten kann, was mit diesen Daten passiert äh, und in der Schule das natürlich nochmal ein Problem ist, weil Google eben mehrere Server nutzt. Die können in Deutschland sein, die können in Irland sein, die können in den USA sein. Beziehungsweise können auch geschoben werden und das ist dann in dem Sinne ein Problem, weil da nicht klargestellt wird, wo ist das gespeichert. Die Schule sagt dann, wir hätten natürlich gerne Server in Deutschland, wenn nicht dann eher in der EU und dabei können wir das nicht sicherstellen. Deswegen, so wie ich es gelernt habe, ich habe mit mehreren Medienberatern gesprochen, mit Medienanwälten, dann auch für NRW natürlich und die haben mir gesagt, das ist eine Art Grauzone und deswegen mache ich es immer so, dass ich eben die anonymisierten Adresse, Adressen habe und immer sowohl die Schüler, die Eltern, als auch, auch die Schulleitung mit einbinde und sage, das möchte ich damit machen. Diese Daten wären quasi dort ähm, abgelegt. Es sind aber keinerlei sogenannte sensiblen Daten da und äh, so möchte ich das nutzen und zeige gleichzeitig die Vorteile darüber. Weil ich zum Beispiel auch äh, in meinem ähm, Leistungskurs in Englisch ein komplettes Online-Projekt gemacht habe. Die haben ihre Texte kollaborativ gemeinsam geschrieben, hatten ein Dokument, konnten egal, wo sie waren und wann sie Interesse hatten, daran weiterschreiben. Und da haben sie die Vorteile eben gesehen. Das heißt, du holst nicht von jedem und jeder das Einverständnis darüber, die Mitteilung darüber ein, dass sie informiert wurden, dass du theoretisch mit diesen Daten was machen könntest. Doch von jedem Einzelnen, mit der Unterschrift der Eltern. Du holst es ein, dass du also ich, ich sage denen das erst, ja. dann spreche ich mit denen darüber und habe gesagt, ich äh, stelle euch das Projekt vor und ähm, sage denen auch was darüber. Dann stimmen wir quasi mit den Schülern ab, habe vorher überhaupt die Schulleitung gefragt, ob ich das machen dürfte. Die ist meist damit einverstanden. Und dann gebe ich den Elternbrief raus. Und wenn einer sagt nein? Wenn einer sagt nein, dann ähm, kriegt der entweder eine Alternative oder, was ich auch schon gemacht habe, ich habe so eine mini eltern Abend gemacht dafür, um das nochmal zu zeigen, wenn es jetzt einfach nur eine, eine Befürchtung war, um zu sehen, was überhaupt gemacht wird, oder ich sage, wenn es zu viele sind, dann können wir es halt nicht machen. Ne? Aber was ich also aus der Erfahrung heraus kenne jetzt, ist, dass wenn die Aufklärung da ist, wenn genau gesagt wird, das möchte ich damit machen und das passiert damit, Genau, dann ist das auch wirklich für alle in Ordnung. Also ich hatte äh, bisher noch nicht den Fall. Ja, das ist das eine, aber sich die Unterschrift von jedem zu holen, das ist ja neu eigentlich. Sagt ja, aber äh, bei minderjährigen Kindern, äh, wenn die Eltern dabei sind, mache ich es ja immer. Ja, ja. Okay. also ich muss ja auch egal, äh, ja genau, Bitte. Also jetzt bei, bei dem Google-Projekt habe ich genau beschrieben, was ich mache. Das heißt, dass die Texte online erstellt werden, dass ähm, darin geschrieben wird, dass ähm, Unterrichtsmaterialien von, äh, von, also von mir als Lehrerin dort freigestellt oder hochgeladen werden und freigegeben und dass die äh, Schüler auch untereinander das eben dann teilen. Das heißt, auch wenn die nicht da waren, konnten die auf das Material zugreifen, weil alle Arbeitsblätter da waren. Was im Unterricht erarbeitet wurde, war eben auch online und wir haben da sogar die Abiturvorbereitung mitgemacht. Das heißt, die haben sogar auch Präsentationen dann darin erstellt, die dann äh, als Video auch gemacht. Und das war eben dann da. Ja, also... Genau. Wenn ich dann sage, wenn die Videos gemacht werden, also nicht nur, wo die Präsentation dabei ist mit einer Bildschirmaufnahme, sondern ähm, die Schüler dann äh, gesehen werden, dafür mache ich dann manchmal einen extra, ähm, extra, Elternbrief. Oder die Schüler, die sich ja dann selbstständig und freiwillig dafür entscheiden können, den sage ich, wenn ihr zu sehen sein wollt, bringt mir einen Zettel von euren Eltern mit, dass ihr das dürft. Genauso. Wie mit dem erklärfilm -Wettbewerb. das war der eine Junge mit dem Applativus Absolutus-Zettel, da habe ich auch überall drauf geschrieben, wir möchten an diesem Erklärfilm-Wettbewerb teilnehmen und dann mehrere Optionen, was die Eltern dann ankreuzen sollten, Wenn ich bin damit einverstanden, dass sie das Projekt machen, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind zu sehen ist, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind zu hören ist. Also da bin ich wirklich, weil das eben so ein Wettbewerb war, auf völlige Nummer sicher gegangen. Ja? Ja, so, also ich würde sagen, so extrem nicht, ähm, gleichzeitig, was ich, weil alle sich unsicher sind und ich kann jetzt zum Beispiel nichts für Hessen sagen, ähm, sondern weil es ja auch wieder landeseigene Sache ist, würde ich sagen, um auf der sicheren Seite zu sein, auf jeden Fall Information ähm, und wenn man äh, die Unterschrift der Eltern hat, ähm, fühle ich mich auch besser. Bitte. Also man auch nochmal gucken kann, in unserer Schule ist das so, dass jeder Lehrer ähm diesen Raum hat, wo er was hochladen kann, was die Schüler dann für das Zugriffsrecht haben, halt anschauen können. Und den Raum kann man dann quasi nutzen für sowas. Das sieht dann aber also einen virtuellen, virtuellen Raum? Virtuellen Raum. Wobei ich fast befürchte, der läuft über Google, aber das ist dann nicht mal. Okay. Aber das ist jedenfalls so, dass dann da halt nur die dran können, die auch rein dürfen. Also das heißt, da ist das Problem dann nicht, dass es Gott in die Welt sehen kann. Theoretisch. Ja. Ich glaube, das läuft auch über Google. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich Weil das Freigeben einfacher ist, also bei Dropbox kannst du das dann freigeben, muss aber wiederum ein Dropbox-Konto haben, um darauf zugreifen zu können. Und bei Google, wenn du das mit dem QR-Code machst, ihr habt das ja alle gesehen gerade, ihr musstet euch nirgendwo anmelden, das ist der Vorteil. Muss ich aber auch erst herausfinden, weil die Linkfreigabe war dann auch da und dann sagten die Schüler, ich muss mich hier anmelden. Na? Gut, wir haben noch ähm, ein paar Minuten. Ich würde gleich gerne noch sonst ein Feedback machen, wenn noch Zeit ist. Was ich ähm, ich sage vielleicht einen Satz dazu oder wenn ihr was darüber wisst, gerne auch. Google Drive für Online-Kooperation, habe ich gerade schon genannt. Texte selber schreiben, äh, Schüler, die, die haben das geliebt. Die haben mit zwei Jahren äh, das in ihrem Abitur gemacht. Die haben selbst im Abi-Bei gesagt, wir fanden das super und das muss immer gemacht werden. Ähm, und ich habe selber gesehen bei den ähm, Texten, wie sich das wirklich verbessert hat, weil die zusammenschreiben konnten und dann auch wirklich geschrieben haben und Absätze machen können. Dann haben sie gesagt, warum können wir unser Abitur nicht so schreiben? Nicht unbedingt zusammen, aber <lacht> dass sie halt nicht ihren Text in einem durchschreiben müssen, handschriftlich, sondern wer macht das heute noch? Wirklich hier nochmal einen Absatz rein und da eine neue Idee und so weiter. Was dann für Erklärvideos ganz ähm, süß ist, sind Do Ink oder Greenscreen. Ähm, dass man, äh, wenn man selber zu sehen ist, dass man den Hintergrund eben hat, wenn man über Weltraum zum Beispiel schreibt, dass man den Weltraum im Hintergrund hat. Äh, das ist ganz äh, mit diesen beiden Apps sehr einfach zu machen. Videoscribe und Powtoon. Powtoon, vorhin schon ange, ähm, ja, angeregt oder erwähnt. Ähm, beide sind kostenpflichtig, sind aber auf einem professionelleren Standard sozusagen. Also wenn man sich jetzt den Erklärvideos verschreiben möchte, ähm, würde ich sagen, man kann das gerne ausprobieren, jeweils ein, ein Board, nennen die das, ist frei, das heißt ein Projekt. Äh, und da kann man dann auch mit der Hand machen, dann sieht das so aus, als würde die Hand selber schreiben, man kann äh, so einen Schreibmaschinenstil wählen, man kann diese kleinen Männchen wählen, ob jetzt Comicfiguren oder dass irgendwas, eine Sonne eingeblendet wird oder so. Damit kann man sehr viel Zeit verbringen und man hat noch immer keinen Inhalt da stehen, sondern hat alle Varianten und Designs ausprobiert. Deswegen, wer das möchte und vor allen Dingen sich professionalisieren möchte, gerne, aber für die Schule würde ich sagen, also für den täglichen Gebrauch viel zu mächtig. Adpuzzle, hervorragendes Programm. Man kann ein YouTube-Video, man kann egal welches Video dort einbinden und dann muss man die Schüler, also kann man sie zwingen, weil das Video gestoppt wird und man erst eine Frage beantworten muss, bevor es weiterläuft. Kostenlos ist so ein kleiner Hund, glaube ich, als Logo. Man kann auch, wenn ich habe das zum Beispiel in Englisch gemacht. Die sollten sich das auf Englisch anschauen. Wenn aber dann ein Teil zu schwer war, also entweder zu viele Vokabeln da war, habe ich diesen Teil übersprochen in Deutsch. Das heißt, sie haben das Video gesehen, aber meine Stimme auf Deutsch dann gehört, zum Beispiel. Oder ich kann da noch einen Hinweis einblenden. Und dann kann ich auch wieder sehen, jetzt mal kurz wieder die Klarnamen und alles beiseite, das müsst ihr selber regeln, aber ich kann dann genau sehen, welcher Schüler hat sich das Video komplett angeguckt, welcher Schüler müsste welche Videosequenz nochmal gucken, wie oft, also wo waren die Probleme. Tolles Teil. TED-Talks sind ähm, meist Personen, die eine sehr inspirierende Geschichte haben, die sie vor großem Publikum sehr toll erzählen oder eben sowas gemachte, ähm, auch geschichtliche Dinge, Hintergründe, als Video sind da, ebenfalls kostenlos, TED-Talk einfach eingeben, entweder googeln oder bei YouTube, die man dann auch wiederum bei Adpuzzle zum Beispiel einbinden kann. Und als allerletztes, Flipped Feedback, das ist auch die Überleitung. Man kann auch selber äh, sich aufnehmen, wie man zum Beispiel bei einem Schülertext, bei einer Arbeit, das Feedback entweder über Audio und oder Video gibt, aufnehmen und dem Schüler dann äh, zugänglich machen. Sehr aufwendig, kann man nicht bei 30 Klassenarbeiten immer machen, aber wenn man sagt, ich nehme jedes Mal drei bis fünf oder so raus, könnte man es eventuell überlegen, weil der Schüler dann genau sieht, was ist hier der Fehler, was ist das Zeichen, was ich daneben schreibe, wo kann ich mich verbessern. Oder man muss nicht alle Fehler machen, sondern man sagt, jetzt zum Beispiel in Englisch, ich äh, beschränke mich hier auf die Zeiten, die vielleicht falsch verwendet wurden. In der ähm, Präsentation sind nochmal die äh, Quellen, die Fragen genannt. Und zum Schluss, wenn ihr noch eine Minute habt, würde ich gerne euer Feedback haben zu diesem Workshop heute. Und euch, man kann ja immer lernen, gleichzeitig zeigen, wie man einen AnswerGarden erstellt. Also, man geht auf ch. Geht dann, das müsst ihr nicht gleichzeitig mitmachen, nur gucken, wie es geht. Geht dann hier auf Create. Ich schreibe wieder hin, Multimedia-Werkstatt, dafür steht das MMW. Wie fandest du den Workshop? Gehe dann hierhin auf Brainstorm, denn sonst äh, müsste ich vorher eure Antworten moderieren. Das heißt, bevor die erscheinen, sehe ich die ähm, und muss sie freigeben. gebe euch ein paar mehr Z äh, Zeichen und sage hier unten Hidden, denn es soll sonst keiner öffentlich sehen. Create. Das sollte nicht passieren. <lacht> Gehen wir nochmal zurück. Jetzt? Ja, jetzt. Ja. So, und dann seht ihr entweder hier oben die Zahl, es ist 731844, oder Anttagaden selber kann den QR-Code machen. 731 844. Schaut mal, ob es von da scannbar ist. Ansonsten über den Link eingeben: 731 844. 1, 8, 4, 4. 731844. Ihr dürft auch gerne etwas Kritisches schreiben. Außer es war zu warm, dafür kann ich nichts. Je öfter das Wort kommt, also wenn jetzt zum Beispiel jemand informativ schreibt oder sagt sonst irgendwie informiert oder so, je öfter das ist, desto größer wird es. Und wie gesagt, wem das alles zu schnell ging und jetzt direkt weg muss, hier nochmal schauen. Ich bin über mehrere soziale Medien, wie gesagt, erreichbar über meinen Blog, über tollerunterricht.com, sondern einfach anschreiben. Und wer jetzt noch Fragen habt, ich bin ja noch ein paar Minuten da. Ansonsten einen schönen Nachmittag. Danke. Tschüss.